Ja, hallo, mein Name ist Christian Walter und äh, wie jede Woche möchte ich euch gerne ein paar interessante Titel hier vorstellen. Wir haben einen im Hintergrund, den wir aktuell hier schon ähm, sehen. Das ist der Wert OCDN oder Ozogen äh, Incorporation, was ein Biotech-Wert ist. Hier ganz interessant, gibt eine interessante Unterstützung bei 8 Dollar. Der Wert heute mit 22% im Plus, fast hier über die 10-Dollar-Marke schon gekommen oder war schon im Vorfeld. Aber kann können ganz interessant viele sein. Natürlich, Sie sehen es hier selbst durch die Schwankung etwas riskanter. Aber bei biotech werden glaube ich, in der Form jetzt nichts Neues. Die haben in der Regel immer recht hohe Schwankungen. So, der nächste Wert, den ich euch... Hier einmal vorstellen möchte, ist der Titel KOPN, Copping Corporation. Auch hier ein ganz interessanter Chartverlauf. wenn Sie die letzten Tage sehen, wo das jetzt von fast 7 Dollar oder der Tiefkurs war fast bei 6, hier in der Regel jetzt bis auf über 10 Dollar hochgegangen ist. Gerade heute mit dem extremen Optionsvolumen, was fast dem Dreifachen entspricht von dem Durchschnitt, haben wir hier eine sehr interessante Bewegung und glaube, kann auch hier, wenn ich die Wetten so verfolgt habe, durchaus noch bis auf den Wert von 12, 13 Dollar in kurzer Zeit gehen. Jedenfalls sind die Wetten auf diesen Preis fixiert, 12,50 hatte ich gesehen, bis nächste Woche. Also das kann ein ganz interessanter Wert auch hier für ein kurzfristiges Investment mit sein. Ja, der andere Wert, der uns heute noch aufgefallen ist, ist äh, der Wert Cano Incorporation, ein Wert aus dem Autosegment, wo heute hier bekannt geben wird, dass es äh, 2023, glaube ich, das erste äh, elektrische ähm, Geländepickup kommen wird. Und äh, die Meldung hat jetzt gleich zu Anstieg von über 13% geführt. Ganz interessant, glaube ich, auch hier die Charttechnik so ein Stück weit die Trendwende mit der Kerze, mit, dem, äh, mit der großen Lunte, die eigentlich den Beginn der Trendwende darstellt. Und jetzt heute haben wir hier den massiven Ausbruch über 14 und Sie sehen, das kann jetzt auch ein ganz interessantes Niveau werden. Ich glaube, da ist in der Form noch einiges möglich jetzt kurzfristig. 16, 18 sollten die nächsten Strikepreise sein, die nächsten Zielpreise. Also da kann ich mir noch einiges Interessantes an Aufwärtsbewegungen mit vorstellen. Und den letzten Wert ist eher, sage ich mal, würde ich würde sagen ein kleiner Geheimtipp, aber eine neue Mission, die jetzt ähm, seit gestern erst handelbar ist. Wir sehen hier, ich kann es ein Stück weit ähm, größer machen, den, ähm, den Chart von heute und von gestern. Das ist äh, die neue Mission Roblox aus dem Spielesegment. Ähm, ja, eine absolute Neuheit, die es in der Form äh, so noch nicht wirklich gegeben hat. mit ähm, verschiedenen Welten, die man auch selber kreieren kann, also eigentlich unendlichen äh, Spielmöglichkeiten, die man dementsprechend auch selbst konfigurieren kann von der ähm, Umgebung und auch durch Zufallswelten generierbar. Also ganz interessantes Thema: das Symbol hier RBLX. Schauen Sie mal drauf. Gestern, wie gesagt, zum Preis, glaube ich, von ähm, 65 Euro an die Börse gegangen. Heute in der Spitze schon bei 77 gewesen, bin mal gespannt, wie das die nächsten Tage weitergeht und wie dann auch vor allen Dingen hier das Optionsvolumen vielleicht noch mit hinzukommt, weil Liquidität ist ja in der Form auch ein wichtiger Faktor für weitere Anstiege oder dann auch dementsprechende Entwicklungen. Ja, das ist meine Seite alles für heute. Ich hoffe, du konntest ein paar interessante Infos mit rausziehen. Würde mich freuen, wenn du unseren Kanal hier abonnierst, ansonsten... So ich bis zum nächsten Mal und äh, freue mich, euch hier wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.